Hi und willkommen. Mein Name ist ein Nirolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z. Kakarat. Ja, ähm, mein Fall zeigt mir, ich soll mal dahin gucken und guck mal da, Oh, falscher Knopf da und ja, ich habe ja die Robe gefunden, hat ganz schön gedauert. Ey. So zehn Minuten bin ich hier sicherlich schon so rumgelaufen und ja, weiß nicht, dieses Key aufspüren bringt es irgendwie nicht so, weil weiß ich nicht, sobald ich irgendwie hinter irgendwas bin, sehe ich das nicht, was irgendwie nicht. Was nicht so funktioniert irgendwie nicht also ja jedenfalls wir gehen mal auf den los und fangen den jetzt mal ähm, ja hi. so wollte ich das eigentlich machen ich wollte nicht so hoch springen da bist du Zeig dich oder soll ich dich und diesen felsen stücke sprengen Doch, ich werde den kerl ja nicht los ich bin ja sowas von tot ähm, ich war noch mal kurz weiß schon mich erleichtern nicht erleichtern genug von kein ausreden mehr wenn du gegen mich kämpfen willst dann komm endlich was ich will nicht gegen dich kämpfen bist du irre halt ich meine ich werde nicht kämpfen weil ich nicht kann wegen des harten trainings bei gott ist mein schwert nicht mehr so scharf wie früher hm, dann hole ich dir ein neues wart hier. So einfach ist es nicht das ist ein das ist kein normal schwer das wurde vom krassen krassesten schmied überhaupt geschmiedet ich hatte eigentlich dass sie ihn mal darüber schauen vielleicht kann er was machen also ja aus dem kampf wird nicht tut mir leid und schwer bin ich echt keine Herausforderung. Na gut, aber eins will ich noch sagen. Wenn du gegen mich kämpfst, dann Mann gegen Mann. Kein umfug mehr, verstanden? Äh, natürlich, ganz ehrlich, ich kann es kaum erwarten, gegen mich zu kämpfen. Ich muss hier raus, irgendwohin ganz weit weg. Sorry, abgeschlossen. Alles klar. Wie sein ein Hähnchen und fleisch Gut. Da gibt es Kräuter okay ähm, noch einige andere interessant interessante sachen von aber ich hoffe ich finde jetzt auch wieder ne? vielleicht so irgendwie durch die gegend fliegen ne? da gibt es kräuter da habe ich mal irgendwie so ein paar gazellen oder so gefangen weiß ich nicht die haben ich die haben irgendwie einen eintrag gegeben in der set enzyklopädie und ja da habe ich noch was gefunden und zwar wo war das nochmal mal ist der wo ist der sumpf wo wir am schuh gefunden haben da wurde mir zwar nichts eingezeigt irgendwie so so in sachen neben quest und so aber da und jetzt kommen wir mal hier ich, dachte, ich hätte einen schatz gesehen naja hey, kommt mal ja das ist ja ein dinosaurier ja, ich kann nicht zum Teufel bist du raus hier? Hey, wir sind beide die Hauptbösewichte aus Dragon Ball. Ein bisschen mehr Respekt, Kollege. So, da wo wir jetzt ja Hiroi gefunden haben, da hatte ich auch noch irgendwie so, weiß nicht, so ein Memoir gefunden oder weiß also nicht, so ein Dragon Ball Dingen. Ich weiß es nicht genau. soll habe ich auch übrigens auch rausgefunden hier. Ich kann mir hier angucken, was für Nebenquests ich so habe und da wird mir auch oben rechts angezeigt. Wie lange die nur erfüllbar sind und ja, einige sind echt nur für die jetzige Story irgendwie ja verfügbar. Also gut, dass ich die mal direkt mache. Und ich weiß nicht, ob einige erst aufgedeckt werden, nachdem ich die ja gefunden habe oder so. Aber ja, ich nehme jetzt mal an, da ist zum Beispiel noch irgendwas um vier mache ich mal. Was das hier? Warum blinkt hat Keine Ahnung. So, jedenfalls. So, wo ist jetzt die Markierung? Da ist sie am Schuh. Ich habe dich gerade gesucht, ey. Ich mal gucken wollte, wie er aussieht, wenn ich heute mit dem dings sehe, mit den kia Von den Tieren her bekommst du es. Da so, wo ist jetzt dieses Ding da? Ich noch einmal da vorbeischauen. Ruh. Warum das da so ein Blinken ist. ist halt das? ist einfach nur meine Markierung, ne? Du komm mal her. Ich kann mich immer noch über über diesen Einwand, wo ich gemacht habe. Sag, keine Ahnung. Ja, alles irgendwie nicht wieder, nachdem ich es einmal gefunden habe. Deswegen ja, gehen wir einfach weiter zur Story. Kann ich den Dings entfernen, bitte? Ja, so ist man jetzt hin. Keine Ahnung, ich folge einfach da. Der Story, ich nehme jetzt mal an. Wir werden nur neben Quest angezeigt. Wir werden die so oder so angezeigt, auch wenn ich. Nee, das war blaues jetzt. Was? Wart. Warte mal. Da war hier. Wieso, was ist hier? Was ist denn wenn sie den knapp nicht irgendwo anders hinpacken packen können. Okay, keine Ahnung, wenn ich hier rausgehe, dann wird mir da was angezeigt. nicht mal anders ja. Ups. jetzt guck mal da auf der Karte, ne? da ist jetzt weg. Also, was bedeutet das? Ich da die Finger fangen sollen oder was für ja Ups. Was wird das Spiel von mir? Ab hier hätte ich die rehe fangen sollen ne ich fange mal sechs stück ich fühle ich jetzt schon ab ich habe ja an einen anderen ort glaube ich gefangen keine ahnung keine ahnung hat die mission erledigt also was er ist noch irgendjemand zu so Aber jetzt niemand, ne, Gut. Ja, aber machen wir weiter. Hab so ein Gefühl. Ich hoffe, man kann irgendwie zwischen den Sagen irgendwie so wechseln. Weiß ich nicht. Und wenn ich falls eine Quest mal verpasst habe, mal irgendwie, weiß ich nicht, die wieder irgendwie machen kann oder so. So. jetzt das heißt, diese krasse Energie, die du die ganze Zeit spürst. Belohnung ep heiliger text der Kampfkunst und Zeugs alles klar machen weiter mit der Story. Jetzt müsste zum ich nehme jetzt mal an, wir spielen zum gorn und wir kämpfen gegen Piccolo nee, irgendwie so was. wir wissen, dass einige mächtige Seite in ein Jahr auf die landen bereiten sich die kriege auf einen harten Kampf vor ja es sind nur noch ein paar monate ne? sechs monate Van Dyckson. Sun Goku war Kaiō-sama nicht ausbeken. Hebi den es ist ganz schön dämlich irgendwie. Warum tut er so? Warum tut er so weit entfernt wohnen? No mo ne? No? Macht Schwerkraft nichts aus? <lacht> ah ja schon Galaxis, nötigen 宇宙 master のマスターカイオ。kugeln 何しにここに来たほら、介護様に修行し rumkugeln cool ton rumkugeln ku macht ab und zu wo und eine katze am liebsten im mize aus ich nehme an wenn ich die anderen beiden genommen hätte gesagt hey den ich hier den kenne ich doch schon habe ich doch gerade erzählt du idiot Die Kuh macht ab und zu meine Witze sind spitze, so das Meister Karls Trainings Community an und ein neues Community Board freigeschaltet. Schön, boah sind da Viele dann dein EP und deine Abwehr erhöhen. Beteiligt an diesem Kombi, wenn du bei Kämpfen schon vorgehen willst. Klar. Also nicht. Na, warten wir erstmal. mal da oh oder einpacken können. Und Gott, so Hat er doch woher, <lacht> jetzt Kannst du das? Kannst du Da müssen wir nicht den Affen fangen, schade. <lacht> Bananas, egal, ganz ja also sagen. Son Goku kommt endlich auf Meisterkreis Planeten an und beginnt mit seinen trainingen In der Zwischenzeit ist Songwon und den Herausforderungen der Wildnis gewachsen. Da sieht man schon eine kleine Vorschau, was uns erwartet. Ne? Sie voll episch aus <lacht> auf feine Boss irgendwie ist nicht gesammelte sehen. abzeichen auf ein community Board setzen warten mal so notwendig ist das jetzt noch nicht finde ich aber ich werde das schon machen also nicht die zeit gekommen ist währenddessen auf planet erde ein Göttlicher Lehrer。Hey, hat vor an Fünf, das eine Belohnung freigeschaltet. Wir siegen um, waren dann ein die sein falsch. Du kannst darum, wenn sie der Dinosaurier K.O. gehen lassen. In der sieben du sie angreifst, so dass sie essen und Materialien pflassen Sobald sie getroffen wurden, stürmen sie auf dich zu. Und wenn sie dich treffen, wirst du zurückgeschossen. Aber sie fügen dir keinen Schaden zu. Also auch beim feuern auf Abstand bleib ruhig. Warte mal, mir keinen Schaden. Okay, Hi. na. Wenn die Kirx sollen den Dinosaurier zu besiegen. Aua. Na. In die Fresse! Aua! sowieso keinen Schaden machen. Das ist doch egal, ob ich die ob ich getroffen werde oder nicht, eigentlich. Ja, hm, die die Mutter man Manchmal konnte Songwan fliegen. so hatte begonnen mit Piccolo zu gehen, und um das fliegen zu lernen musste er erst sein key beherrschen als strengen Lehrer lernt es und mit den Zeit sein Kiez konnte Ich habe gerade Kiez, wo sie Dinosaurier von Dinosaurier gefeuert Was? Ja, ja. okay, so. Schon wieder weggedrückt aus Versehen verdammt. So, da ist ich aber eine Quest. Du kannst fliegen, wenn du zum anspielst. So, hm. nee, das ist nur die Sonne. So Regenbogenfarben. Ja, da ist was. Ah, oh, Baba. Die Medaille. Ich weiß immer noch nicht, wofür die da sind, aber sei jemand? Ja, ich bin hier. Was geht? Was? Hi, Gehören die zu dir. Alles in Ordnung? Ah, diese Roboter belästigen mich. Hilfe! wie äh, Tolles Buch für Erwachsene. Schicke urne Der alten Frau helfen. Ja trübe Zukunft. er nee warte, das kommt doch noch. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich muss der frau helfen. Na gut, auf geht's. Ja. ja Feiert jemand auf mich gleich? das hast du denn vor, Masenko. okay die sind noch dabei drei also äh, da du bist weg Uah. da Oh ja äh, äh, äh, äh. und weg ist er noch genau, einfach wo oh, ich weiß es nicht dass ich den erledigt habe Gut gemacht, Junge. du hast mich gewettet. Hier ist es nicht sicher. Hier gibt es lauter gefährliche Sachen. Diesen bin ich mir bewusst. Ich habe es gibt da etwas, was ich unbedingt haben muss. Ich wollte eigentlich meine Assistenten schicken. Aber natürlich leiden sie gerade am Bauch und Kopfschmerzen. Keine Ahnung, warum sie ich sehe nicht feuere. Deshalb bin ich allein hier. Ähm, was wolltest du empfinden? Oh, meine Güte, du bist ja aber neugierig. Das hier suche ich. Waserigen Baba zeigte es, einen wunderschönen Stein. Das ist ein Stein, das ist ein Samenkorn. Nehmen wir an, dass wir ein Samenkorn. Das ist kein gewöhnlicher Stein. Er hat die nötige Kraft um meinen Kristallkohl zu verbessern, die ich zum Wahrsagen nutze. Ah, du bist also eine Wahrsagerin. Wäre es eine Wahrsagerin, Baba? Uran, Papa? Oh, so ist es. Ich bin Wahrsagerin, Baba. Dein Vater und ich kennen uns schon sehr lange. Was mein Vater? Du kennst meinen Vater? Ja, ich kenne ihn seit er ein Kind war. Wow verrate ich dir nicht über uns wenn du mehr wissen willst, sollst du ja einen vater fragen wenn er zurückkommt nun dann zurück zu mal Kristallkugel. ich will absichtlich die kraft dieses Steins zu nutzen um die zukunft der erde zu sehen in letzter zeit konnte ich nicht viel sehen als ich versuchte mehr über die zukunft des planeten zu erfahren ich fürchte, dass ich vielleicht nichts von einer bevorstehenden tragödie erfahre darum hoffe ich mit diesen Stein die kraft meiner Kristallkugel zu steigern ich habe sich dass die neue kraft meiner kugel indem ich deine zukunft sehe ich schulde ja was für meine rettung Danke, aber eigentlich bin ich ganz schön in Eile. Ach, das dauert nicht lange. Um eine Stelle würde ich mir die kosten der Prophezeiung anhören. es kostet sie ein Vermögen. Ich verlange zehn Millionen Zenny pro pro äh, Prophezeiung, aber ich bin bereit, es dieses Mal kostenlos zu machen. Und oh, das war kein Scherz, das ist wirklich ein Vermögen. Na gut, ich will die Prophezeiung hören. Ah, gut, fangen wir an. Oh, hoi, hoi, poi, poi, und ha. Hm, hm, du meine Güte, meine Güte, also. Das meinst du, irgendwie machst du mir Angst? Bitte sag doch, was du stresst mich. Deine Zukunft war zweifellos sehr viele schwere Zeiten. Schwierigkeiten, was ein harten Kampf vor dir. Ich muss ehrlich sein, so ein schwieriges Leben habe ich noch nie gesehen. Und oh, nee. ich sehe am Ende ist zu uns ein wahres, aber starkes Licht. Es ist also nicht alles verloren. Ach, also danke für die Ich muss jetzt los. Meine Prophezeiungen sind hundertprozentig korrekt. Wenn ich sage, dass es dann nicht gibt, dann gibt es das auch. Jetzt zur Zukunft der Erde. Hier werden wohl zwei Kugeln landen. Hm, danach sehe ich nur Dunkelheit. Was ist mit diesen Ding los? Ich habe gerade ihre Kraft gesteigert. Das bedeutet, dass etwas Unglaubliches passieren wird. Dunkelheit. Die Zukunft des Jungen war auch voller Dunkelheit, aber das war nicht zu sehen. Vielleicht sind die Schicksale des Jungen und das des Planeten auf tiefgründige Art und Weise verbunden. Sie sind mit Sicherheit verbunden. Schließlich ist der junge Son sohn Welche Tragödie diesen Planeten erwarten mag. Wir sind bestimmt in sicheren Händen. Ich warte groß von ihr Son go an Okay, cool. So. Mir stehen also garantiert extrem schwer Zeiten vor. Was? Ja. Okay. Nun war aber hier, ne? wird die werden immer direkt angezeigt also so dass er dann catchen wir mal ein bisschen mit piccolo es war voll auf die phrase pass auf 8, aua! Au, au, äh, äh, nein. Ah, sehr gut. Eigentlich sind die Kämpfe voll einfach, ne? Aber... Warte, war noch kommen die bosskämpfe sind wahrscheinlich warte, warte, warte, warte, warte, warte, wahrscheinlich wahrscheinlich Äh äh äh äh äh äh äh aber ich spiel spiel ja nicht, weil ich eine Herausforderung will. Also ich will schon Herausforderung, aber das ist nicht der Grund, warum ich dieses Spiel spielen will. Boah, ich sterb. Ja, aber bist du denn eigentlich? Ja, ich dachte, du willst mich trainieren. Aber bin ich bin ja noch einfach zu gut. Ich, meine, ich das mal guck, ich will eigentlich nur normale Angriffe machen. Ja, oh. ah. war einfach. Ich bin nur ein paar sich piccolo Es nicht san mein Mittein, Mütterchach, war Rieschto Jemein Mittein, Bock, Mutterchchchchch, Mutterchchch, Mutterchchch, Mutterchchch, Mutterchch, Mutterchch, Mutterchch, Mutterch, Mutterch, Mutterch, Mutterch, Mutterch, Mutterch, Mutterch, Mutterch, Mutterch, dessen im jenseits hm? okay, gut, Verstehe da, Son Goků. Ich bestinde était- CinzÖ. Es muss es der <Siegel> hm. dachte, ist ein ist ein zu Etwas Zeit verstrich und Songods intensives Treiben Piccolo auf der Erde ging weiter. <Siegel> <Siegel> Ich bin ein Schokuzi. Ich habe einen Schokuzi. Ich habe einen Schokuzi. Ich habe einen Schokuzi. Ich habe einen Schokuzi. Ich habe Ich habe einen Schokuzi. Ich habe einen Schokuzi. Ich habe einen Schokuzi. Ich habe Ich habe einen Schokuzi. Ich Ich ja, jetzt echt nicht so leicht. Ne? Fünfjähriger Junge, Vater ist gestorben, muss den Planeten retten. Von daher geht es nur noch bergab, also emotionsmäßig. ばっかり Hmm stimmt, ich ja nicht mal ganz kurz nach Hause gegangen in der Serie, nur um dann wieder, weiß ich nicht, zurückzugehen. Problem ist, ist schon wieder so ein glänzendes Ding. Denke mal, sind diese Kombinierer, Das ist meins, das auch. Diese ganzen Dragon Ball Dinger sind bestimmt voll gut versteckt, ne Da, aber was. Mit da ich weiß immer noch nicht, wofür die da sind. Wenn mir hat irgendwann mal erklärt, ja, ich will jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht schon hier irgendwie was machen, bevor da will ich machen. So, so um das ist doch da war ja am Schuh war. Ne okay, ja muss schon sagen da gibt es irgendwas was ich ja noch nicht getötet habe oder so <lacht> ne? äh, für einträge natürlich ne? Na, ich werde da ist irgendwas. pass auf oh, das ist auch schon wieder so ein ding irgendwas hier drin hey, da war was okay gehen wir mal nach hause für eine pause Vielleicht gibt es da irgendwas zu erlegen Pekulos strenges training strengen trainingsmüde verursacht song für eine art pause nach hause zu schleichen sein weg trifft er jemanden. Also nicht ich versuche äh, zurückzudenken. Ich mein geworden ist wollte war war mal kurz irgendwie so davor, irgendwie nach Hause zurückzukehren, oder dann sind irgendwie weiß ich nicht bewusst geworden, wie, wie ernst die Situation ist. Und ja, dann ist er wieder zurück zum Training gegangen oder so. Aber ich weiß das nicht mehr, nur sein dass er pilla gewesen ist. Ne, oder? ist eine Belohnung freigeschaltet. So. Was ist das Angelplatz? was mal angeln. Also für den nächsten Part könnt schon so ja jeans auftauchen, deswegen. Deswegen weiß ich nicht. vielleicht noch etwas Zeit hier verschwenden, sag ich mal. Mit so am Ende des Parts nicht auftauchen, aber ich habe so okay wird sowieso passieren. So. mal Bonk. das ist ein neuer ich weiß nicht großer fisch also nicht Glaub nicht mal danach gucken wieder eine menge ja gefunden ein drei kategorie story karte 04 okay, karten wie genau ist auf die erde gekommen was dann damit zu Ja, weiter fällt gerade auf. Nee, ich kann nicht Jindu schon rufen, weil ich unten auf den Steuerkreuz drücke, dann tue ich auch unterfallen. Na. Kann ich irgendwie flüchten? War eine gute Frage, da kann ich flüchten. Was hat Und du auch. Oh Gott. Au. Aber da ja, schon wieder auf. mich ja auch hier ja Irgendwie treffe ich mit diesen angriffen nie. hier frustrat mein gott dann gehen wir mal nach oder kleine arena wie er aussieht ja gehen wir nach hause oder pause nach hause ohne Pause, nach Hause ohne Pause, Namen, dass er hier in der Gegend lebt. Dong liegt auf Leben. Jetzt hat schlecht vor weit geführt deshalb weiß ich um meine Stärke zu hören. Ich glaube dass das am der dagegen. geht ein Kämpfer, der meinen Kampfsport von der Welt genommen hat. Wenn ich empfinde, kann würde ich gerne einen Trainingskampf gegen ihn antreten. Hat meister tier Stimmt, da könnte diese Wüste sein. So auf dem Schuh getroffen hat. Hier rote Kristalle gefunden. Was? Hey, guck mal, wer da ist. Moderator aber welt Oh, der mitarbeiter und ich suchen nach guten Steinen, die wir für die arena finden können. Ich glaube nicht, dass wir etwas finden werden, dass diesen Ansprüchen gleichwert wird. Übrigens, du kannst das ja haben, Eisenerz. Da Rotkristalle. Boah, das sind Gegner. wir sind nicht wert. Da. No. Ja, ja, ich leveln mir für die Story oder so, ne sagt er, bevor er weiß, nicht im nächsten Part gleich auf die Fresse kriegt oder so, ne? Getriebe Lager. weg. Ich will jetzt nicht gegen so viele Gegner kämpfen. Hallo? In die Fresse. So. Okay, aufgestiegen. Ich sagen, kommen jetzt schon wieder Gegner. Ja auch ja. <lacht> sehr. reingehen. Äh... Ja, wie kann man noch mal hierdings ja, Super Fähigkeitenbaum ansehen. Oh, ich kann meine Angebote hochleveln oder was? Hm. Okay. also nicht, brauche ich das im Moment alles? Ich glaube nicht. und der weiß kurz in der massen ausgeht okay das war gut raus her ja oder liegt was schönes ich liebe dieses lande geräusch genau wie in der serie war bei der luft hier ja was? Also? Noch mal im keine Ahnung. Ich dachte, ich habe da was gefunden, was Schönes. Also was? Hi ich bin zu Hause. Hey, das ist Pol. ist Pool. Nein, kein Wort. Aber Ich habe es Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe was los. Noch mehr. Ich mache ich fertig namens beserker gegner sind von finsteren Blutroten augen geben und wesentlich stärker als normale Gegner. Schaut sie so auf eigene gefahr aus ich muss sie halt erlegen man geht doch so auf hier da ist Ich sehe keinen Unterschied. Da. Oh so viel KP. Fenster ist oben. てもとっても強いんですね。ご飯さんっ 敵 und jemand wir müssen irgendwie so einen grund haben die ganzen charaktere irgendwie so einzufügen und da lag doch noch was glaube ich okay auftauchen von besagern gegner möchte gegner haben besagt gegner finden sich jetzt überall auf der welt sie bringen seltene setkugeln seltene spezial ein wenn du sie besiegst nur besäger gegner besiegt erscheinen noch stärker je stärker der gegner desto so größer die benötigung also tritt gegen sie an wenn du dich traust sein Schürze. So, was? Da hier. Was sind die Dinge nochmal da? Die kriege ich auch immer, wenn ich irgendwie in der weit mache. So. auch noch was? Ich hoffe, diese Dinger taucht nur einmal auf auf der Karte, damit ich, es ja auch lohnt. Oh Wolf, komm her. Ich habe noch keinen Wolf umfasst hat irgendwie was wenn ich das ganze Leben in dieser Welt hier finde. Na, ne? no, ich wollte ein Auto bekauen. Okay. Dann... Ähm.. Ich will zwei Karte da. Hm. Oh. Ah, da steht sogar. 3 von 6, 2 von 40. Okay, da steht... Sogar wie viele von diesen? Okay, dann sind die halt nur limitiert. Alles klar. Gut, dann weiß ich ja, wenn ich irgendwann Offscreen mache, wahrscheinlich. neue Mut macht wollen sich auf den Rückweg zu pickeln und um sein Training fortzusetzen. wieder Kampf gegen die sergeants abläuft, hängt von Songwons verbesserung ab. Hm. Alles klar. Gott. Ich nehme an, jetzt kommen gleich. Die beiden Sargents und dann geht es so richtig ab. Also noch, weil nicht die Ruhe vor dem Sturm mehr oder weniger. Hey, der Turm der Red Ribbon Armee? Hey, dieses Zeichen, ich glaube, davon habe mein Papa schon mal vor langer Zeit erzählt. Ich glaube, es ist das Zeichen der bösen Red Ribbon Armee ich dachte sie gibt schon ewig nicht mehr aber manche bauwerke sind offenbar noch erhalten die roter programmiert, die gebäude zu bewachen basen scheinen jetzt im feld basen können mit kirk zerstört werden und lassen danach gegenstände natürlich sind auch von gegner umgeben Also sollte halt die augen auf wenn du sie den erdbogen gleich machst. Da machen wir doch mal irgendwie tut mir ja jemand beschützen power proteine also kugeln zu finden das wird weiß also nicht eine herausforderung aber die werde ich auch alle finden medaillen nehmen hat er hatte ich noch nicht ich habe so das gefühl hat wenn wir jetzt mit piccolo sprechen dann kommen die beiden seien bald also durch erst einmal was ist das hier Also nach Berserker, ja die auch nur eine begrenzte Anzahl auftauchen oder also nur also Fragen, von die ich noch keine ahnung weiß, und ist auch noch ein wahrscheinlich nicht Schaden zu hier auf der karte wie so ein turm auf der karte leider ist auch weiter irgendwann kommt auf nicht so Oh, hallo na wenn ich ja sachen kaufen Nö. ich habe sagen irgendwie so aus wie Weiß nicht das hätte man überhaupt machen können damit level 10 muss ich ja an diese wand mal zurückkehren Dann kann ich glaube ich kaputt machen ne? irgendwie so was das was das wäre so ein turm Ich einfach weit genug weg bin, dann können die mir gar nichts machen. So also ein bisschen... Nein, boah. So ein bisschen muss ich das noch lernen, ja, mit der Steuerung habe ich Gefühl. Und da war irgendwie ein Dinosaurier, den ich noch gar nicht erlebt habe, glaube ich. Oder? Weil also ich mache ja alles nur nicht irgendwie die Story, ne? Man kennt meine Haft, ja diesen Kanal. Hoffentlich, ihr kennt mich nicht. <lacht> Aber ja, habe ich jetzt gerade bekommen. Aber was hier noch, ist, es ist. ist eigentlich eine Quest, sollte ich vielleicht mal drauf gucken sieht nicht so aus Kochschürze oder irgendwie sowas. so was ich werde mir jetzt mal einfach nichts kaufen oder so ich hoffe ja wir kommen irgendwie klar aber ich sagen wir gehen auf richtung piccolo und in der nächsten Folge machen wir dann die Story weiter. Ne, Ich nehme an, ich meine, was kommt denn jetzt noch? Ne? müssen wir es noch mal gegen Piccolo kämpfen oder so? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt mal sehr stark an. Wir sind jetzt kurz davor, weiter der Story zu machen. Also, ja, das noch was noch ein paar so Kugeln einsammeln, wenn wir schon mal dabei sind. Hat ja, habe ich auf Screen gesehen, genau. Gut, äh, ist Piccolo da hinten, was hey. also um Dingens. Okay, wir sagen ich, beende der Part hier in der nächsten Folge war und wir suchen Piccolo. Und ja, dann geht es wahrscheinlich schon im nächsten Part ran an die Sayajin Saga an den Großteil der Sayajin Saga. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part Qual. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein. Abo ein Like oder ein Kommentar das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder Tschüssikowski